Hallo und herzlich Willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Mozzarella Fladenbrot vorstellen und die mache ich mal wieder im Ninja Foodi Grill, könnt ihr in jedem anderen Heißluft auch machen, in jeder anderen Heißluftfritteuse. prima auch zur Resteverwertung, schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Hier für diese kleine Fladenbrotpizza brauche ich ein Viertel Fladenbrot, eine Kugel Mozzarella, ein paar Kirschtomaten, Kochschinken. Außerdem zum Garnieren Frühlingszwiebel, Tomatensoße gern auch mit Kräutern schon, italienische Kräuter und Pizzagewürz. Dann können wir auch schon loslegen. Zunächst schneide ich den Kochschinken in nicht zu kleine Würfel, einfach einmal längst in Streifen und dann in Würfel. Die Größe ist euch überlassen. Dann nehme ich meine Tomaten hier und schneide die ein, zweimal durch, je nachdem wie groß die sind. Kleiner soll es nicht sein, ich will sie noch sehen nachher. Und wenn ich die Tomaten bearbeitet habe, dann würfel ich den Mozzarella auch nicht in so ganz kleine Würfel ruhig ein bisschen größer damit man ihn hinterher noch sieht und als letztes nehme ich mein viertel fladenbrot hier und halbiere das einmal so möglichst in der mitte damit ihr zwei gleich dicke scheiben kriegt und in den Airfreyer-Korb jetzt hier lege ich das fladenbrot so rein dass die spitzen jeweils nach außen zeigen dann kriegt ihr nämlich beide halbe Viertel sozusagen in den Erfeuerkorb. und jetzt bestreiche ich als erstes meine beiden Fladenbrothälften mit der Tomatensoße. Anschließend gebe ich den Kochschinken auf die Fladenbrothälften, dann kommen nach dem Kochschinken die Tomaten. Dann würze ich zwischendurch mit dem Pizzagewürz und da verwende ich auch alles, das soll ruhig ein bisschen kräftiger gewürzt sein und dann nehme ich so die Hälfte der italienischen Kräuter, und die gebe ich auch noch darüber und als letztes kommt noch der Mozzarella auf die Ja, und Wenn ihr den Mozzarella verteilt habt, dann sieht das so aus und jetzt könnt ihr zwischendurch noch die so Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden und dann geht es auch schon an Erfeuer. Die Ninja vorheizen hier, Airfreistufe 180 Grad und wenn der Ninja sich gemeldet hat, wenn der Ninja vorgeheizt ist, dann geht es weiter. Denk bitte dran, tragt Handschuhe. Das Gerät ist innen wirklich heiß, also bitte immer nur mit Handschuhen arbeiten jetzt hier. Und jetzt gebe ich in den vorgeheizten Ninja meinen Airfreierkorb mit den Fladenbrot heften und überbacke das Ganze und zwar 10 Minuten bei den 180 Grad das reicht und dann können wir auch schon gucken ob es geklappt hat. Ich habe jetzt hier meine leckeren Fladenbrot Pizzen rausgenommen, jetzt bestreue ich sie noch mit dem Rest italienischer Kräuter und gebe jetzt hier noch zur Garnitur die Frühlingszwiebel oben drüber und es riecht ganz lecker, es ist wundervoll kross, sieht gut aus oder?